diese Tage durch die Wälder streift oder morgen einfach eine Runde mit seinem Hund dreht, sieht es überall. Es wird Herbst und auf unseren Spaziergängen begegnen uns auch ganz viele Kollegen, die wir nur im Herbst sehen. Die Pilze in rot, weiß, braun, allen möglichen Farben sind sie da. Doch die meisten lässt man lieber stehen, denn sie sind nicht so gut zum Essen. Aber einen möchten wir gemeinsam heute kurz anschauen. Einen kleinen, etwas unscheinbaren braunen, und zwar diesen hier. Und zwar handelt es sich hier um einen maronen Röhrling. Er hat einen braunen Hut und unten drunter haben wir hier solche gelben, hellen Poren und... Wenn man sich sicher sein will, wenn man die so ein bisschen eindrückt, dann verfärben die sich so bläulich. Ich finde diese Herbstfrüchte faszinierend. Ich bin kein Pilzexperte und ich esse auch wirklich nur die, die ich wirklich gut kenne. Doch wer hat sie hier gepflanzt im Wald? Wer hat ihnen Wasser gegeben? Kein Mensch. Gott war es. Und Gott hat diese Welt hier so wunderbar gemacht in ihrer Vielfalt. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, dass ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder Sehen noch Ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch noch so viel wichtiger als sie. Und so wünsche ich dir heute, dass du, wenn du das nächste Mal rausgehst, die Natur mit offenen Augen beobachtest, dass du dort Gottes Handschrift erkennen darfst.